Hallo zusammen, ich bin Manuel und ich bin Gärtner. Ich bin am 17. März bin ich an der Jardina-Aktion, weil ich es wichtig finde, dass wir etwas erreichen miteinander, dass wir faire Arbeitsbedingungen haben und darum ist es auch wichtig, dass du mit dabei bist.